Hallo schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge 2000 Euro. Diesmal ihr habt richtig gehört, 2000 Euro, wer mir den besseren Selfmade-Burger macht. Ich habe hier zwei Ehrenmänner am Start, ihr habt sie wahrscheinlich jetzt schon im Intro gesehen. Kommt mal ran, Jungs, hier, kommt mal ran. Der hat Plateauschuhe an der Linke hier. <lacht> ja, ja, Jungs, stell euch doch mal ganz kurz nochmal vor, bevor ich einmal was sage, ein paar Worte. Ich bin Adrian, 30 Jahre alt, komme aus Regensburg und bin extra hier hochgefahren, damit der Holle mal meinen berühmten Burger testen kann. Ja? Damit ich mal einen guten Burger essen kann, Genau, ne? ja. Aha. Und die <lacht> aus der letzten Runde ist die 2000. Euro er hätte 500 Euro Yo. kassieren können, hat sich entschieden in die zweite Runde um 2.000. Sag doch mal kurz hier was. Ja? Ich bin Jeremia26 aus Hamburg, war letztes Mal ja schon einmal hier dabei. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding verteidigen können. Let's go. Ja, Leute, also noch was für euch wichtig ist zu wissen. Bewerbt euch für die nächste Runde in den Kommentaren. Macht mal einfach Hashtag Holle und eure Stadt. Und dann wird es ein Teamduell geben. Zwei gegen zwei. Das heißt, ihr könnt eure Freundinnen, euren Kollegen, irgendjemand mitbringen. Das wird nochmal ganz, ganz wilde Sache. Und die Likes in diesem Video bestimmen das Preisgeld für diese Runde. Das heißt, haut rein mit den Likes. Allerdings gedeckelt, Leute, bei 3.000 Euro, 1.000 Likes, 100 Euro. Und ich würde sagen, wir können losstarten. Ihr könnt ja so langsam schon mal loslegen einfach. Und ja. ich werde euch dabei ein bisschen löchern mit ehrlich? Fragen. Oh! <lacht> Da ihr den Jeremias erkennt, ich finde das ganz spannend. So, so kristallisiert sich heraus, immer aus der letzten Folge, manche sagen so: oh, ich bin ja Jeremias, fan ich will unbedingt, dass er die wegballert. Und dann gibt es welche, die vielleicht sagen: Ich, ich konnte ihn nicht leiden. <lacht> Muss man einfach sagen, ist so, ne? Ist so. Und dann haben wir welche, dann nämlich die sagen hier: Adi kann man sagen, so, ne? Ja, selbstverständlich. Adi, die finden den Sympathischen, so wollen, dass er gewinnt. Warum wirst du heute gewinnen, Adi? Weil ich schon seit langer Zeit meine Burger mache, mir immer viel dabei denke, immer mit viel Feingefühl dabei bin, immer eine gewisse Leidenschaft auch habe und das muss immer perfekt werden und jetzt habe ich die schon so oft gemacht und vielen von meinen Freunden gezeigt und alle finden es geil und weil ich deine Videos gerne schaue, habe ich mir gedacht, hey, wenn es einer mal eine Bewertung abgeben muss, dann du. Geil, also du bist mit Leidenschaft dabei, bist genau. wirklich auch, sage ich mal, ein erfahrener burger er hat also, mir erzählt, er hat wirklich noch ordentlich Burger gebraten, um das ja. natürlich vorzubereiten ja, für 2000 Euro äh. Preisgeld, ich fahre hier 600 Kilometer hoch, da ja. muss ja auch irgendwie funktionieren. Kann ich mich nicht blamieren, ja. also haben wir das ganze Wochenende Burger gefuttert, ja. damit es jetzt zählt. Ja, dann werde ich mal äh, erstmal gucken, kannst du ruhig weitermachen. Und Jeremias, okay. du ja. hast nicht genau das Rezept vom letzten Mal, obwohl es so getrumpft hat, ne? Sie waren gut letztes Mal. Aber eigentlich war es ein Fail so, als ich die gemacht habe. Also es geht auf jeden Fall noch besser. Ähm, ich habe mich jetzt mal noch versucht, ein bisschen an den Amis zu orientieren. Da Habe ein bisschen Kartoffeln mit reingehauen. Hm, hast du tatsächlich ähm, gemacht. Sind dann also die Classic Potato Buns. Und die sind meiner Meinung nach auf jeden Fall noch geiler. Bei seinem Burger, wo ich auch gesagt habe, hat eine kranke Punktzahl. Ich kann noch mal von den letzten beiden Kandidaten die Punktzahl ein... Wir haben jetzt auch schon ein Ranking, das ich sehen lassen kann bei den Selfmade-Burgern. Und das war der buttrigste Burger mit damals Melzer, den ich je im Leben gegessen habe. Und das fand ich auch sehr interessant, die Aussage, weil ich versuche natürlich, mich selber auch bei meinen Stress mit Burgern Butter reinzukriegen, kriege ich nie so auf die Reihe. Ich hätte vielleicht noch ein Angebot, was du vielleicht nicht abschlagen kannst. Jetzt mit. kann eigentlich nur komische Sachen Nein, kommen. nein. Also, du kannst an dieser Stelle dein Preisgeld verdoppeln. Du musst aber folgende Sache erfüllen. Ja. Du müsstest dieses Video blind die Burger machen. Mit Augenverdeckung. Wie soll ich denn blind was schneiden? Ich schneide <lacht> meine Hände ab, Digga. Ja. <lacht> ja, was ist das für ein Scheiß? Mach das, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> machen, ne? Auf jeden Fall, <lacht> ich würde es <will's> auch <lacht> Da bin ich raus. <lacht> Kommt eine klassische Soße, Jeremias, wahrscheinlich wieder, ne? Mit deinen kleinen Zwiebeln, kleine, ähm. kleine... Ja, ich habe ja in den schlauen Kommentaren sehr viel gelesen, wie man es besser machen kann. Ich habe mich aber dafür entschieden, es einfach so zu lassen, und sogar noch weniger Zutaten zu nehmen als letztes Mal. Nicht diese Berberitze, die hat man sowieso nicht geschmeckt. Die Cayenne hat man auch überhaupt gar nicht geschmeckt. Deswegen und die Klabusterbeeren auch nicht. Raus. Die habe ich heute dabei. Ja, Das heißt, es wird noch mehr Basic. Einfach Ketchup, Senf, Burgerkäse, Fleisch haben wir diesmal direkt vom Hof. Eigenes Fleisch, südlich von Schwerin. Wagyu fleisch ist eine F1-Kreuzung. Das heißt, kann man sich zu Hause auch selber machen, wenn man möchte. Kostet so um die 30 Euro das Kilo, also ist noch im Rahmen. Ich muss auch von mir noch mal sagen, ne? ich habe das Kommentar gar nicht gelesen, aber es sollen wohl ein, zwei auch geschrieben haben, wenig Augenkontakt mit der Kamera gehalten. soll ich muss immer bedenken. Die Jungs sind zum einen nie vor der Kamera und zum anderen laber ich die ganze Zeit dicht, während die gerade um 2000 Euro spielen und müssen irgendwie alles gut machen und gleichzeitig meine Fragen beantworten. Das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Der Adi wird auch noch selber merken, wie schwer das Ganze wird. Ich bin gerade froh, dass mich noch ein bisschen Ruhe lässt, ja, ja. dass ich meine ersten Schritte schon mal in Ruhe planen kann. Ja, ja. Aber ja, ich versuche natürlich auch ein äh, bisschen dir eine Show zu geben. Ne? Ja, ich hoffe doch. Hast ja auch schönes Rauchsalz hast du mit? Richtig, genau. Also ich fange jetzt im Endeffekt an mit meinen Zwiebeln. Mhm. Äh, das würze ich das Ganze mit Rauchsalz und mhm. mit einer Spezialmischung, sage ich mal. Das Ganze wird mit braunem Zucker abgeschmeckt und dann mhm. richtig schön, bis sie richtig glitschig sind. Die sollen nicht karamellisieren, ich will keine Röstaromen an den Zwiebeln ja, okay. haben. Das soll sich einfach die Süße von der roten Zwiebel ein bisschen raus mit den Gewürzen. Und dann brauchen wir am Ende des Tages auch fürs Fleisch gar keine Gewürze. Da kommt nur Salz Pfeffer drauf. Und wenn man reinbeißt, aber halt auch die Zwiebel soll viel Geschmack abgeben. Also machst du so Barbecue-Burger wirklich auch, ne? Genau, ja. ja jetzt demnächst auch unbedingt schon Abo da lassen richtige Videos wie hier auf dem Hauptkanal nur die es vielleicht nicht ganz hier auf dem Hauptkanal schaffen weil sagen wir mal so Sachen die nicht perfekt auf dem Hauptkanal passen die kommen dann da unbedingt alle TV Folgen in die Videobeschreibung ja, und das gucke ich immer noch mal wie die Jungs das machen Ich setze das ganz am Anfang auf, hau dir jetzt eine schöne Prise Rauchsalz dran. Schön, jetzt ist noch der geschmeidige Bereich, na ne, Jungs, wo man eigentlich noch chillig arbeiten kann, zum Schluss kommt die Hektik dann, ne? ja. Was sagst du denn, Adi? Du hast ja gesehen, wie Jere performt hat letztes Mal. Wie rechnest du dir deine Chancen aus, zu gewinnen überhaupt? Du bist ja immerhin diese lange Strecke hierher gefahren. Auch. Also ich persönlich rechne mir schon ganz gute Chancen aus, tatsächlich. Aber weil das nach meinem persönlichen Geschmack geht. Und ich bin mhm. einfach kein Fan von der Kombination mit ähm, Ketchup und Senf. Ich finde immer, das schmeckt dann so ein bisschen nach Hotdog. Daher glaube ich, dass ich die einfach, weil meinen hast du so noch nie probiert, noch nie geschmeckt. Ja. Ist einfach ein neuer Geschmack, glaube ich, den du da erleben wirst. Geil. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir schmeckt. Mit so viel Selbstbewusstsein muss ich hierher kommen. Geil. Aber ob ich gewinne, er ist ein starker Gegner. und Der hat sich jetzt noch mal besser drauf vorbereitet, ja. der Gute. Ja, der wird schon abliefern. Ich muss auch sagen, es ist halt sehr speziell, wie du es machst. Hast du das irgendwo abgeguckt oder ist es komplett nach deiner eigenen Feder? Das ist nach meiner eigenen Feder im Endeffekt. Früher habe ich das gerne noch auch mit Birne und solchen Geschichten gemacht. Aber es soll einfach nur mega gut schmecken und deswegen ja. hat man sich da so rangetastet. Würdest du sagen, ich habe ein markantes Kind? Ja klar. Ja, ne? Männlich, ne? Jetzt guckst du mir aber ganz schön tief in die Augen. Achmed muss dir zur so Hilfe stellen bei meinem. Ja, was, mittlerweile kennst ja. du den Ja, Ach, du kennst ja. du auch nicht. Ist gut, ich verkacke das hier mhm. nicht Fragen mit Einfach Achmed, nicht verzagen, Achmed fragen. Oder wie Achmed in seinen Videos so schön sagen würde. Also ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> Denkt an Leute, Achmed hat auch einen Kanal. Mal rumschauen in die Videobeschreibung rein. Alles richtig mit der Hitze, oder? Also eigentlich macht man auch erst das Fett heiß, ne? Adi, ist das nicht so? Das spielt tatsächlich keine große Rolle, werdet ihr auch gleich sehen. Okay. Es geht in erster Linie wirklich nur darum, dass du genug Fett drinne hast. Ja. Also erstmal auch schön, dass er das mit Butterschmalz macht. Das finde ich schon mal sehr interessant. Butterschmalz kann sehr, sehr, sehr reinkicken vom Geschmack. Also positiv, ne? ist halt auch im Endeffekt wichtig, weil Butterschmalz hat einen sehr hohen Rauchpunkt. Und Da musst du dir keine Sorgen machen, dass irgendwie Bitterstoffe entstehen, Schadstoffe entstehen oder sowas. Ja. Gerade bei einem Smashburger brauchst du hohe Temperaturen. Und da ist mal auf der sicheren Seite. Machst du dich? Das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Boah, was machst du denn hier? Das musst du unbedingt noch ablegen, Achri. Was machst du hier, Jeremias? Das haben wir uns gerade gefragt. Ja, ich mache noch einen leckeren Erdbeerjoghurt auf dem Burger. Machst du echt drauf? Nee. <lacht> ähm, <lacht> nee. In der Bahn... Bin ich so gefahren und hab nochmal den Burger so im Kopf irgendwie durchgegangen vom Geschmack her. Dann dachte ich halt irgendwas schmantiges, so wie Schmand oder so, wäre halt irgendwie noch geil, so ein mhm. bisschen als Kontrast. Äh, Hamburger Hauptbahnhof gab es halt überhaupt keinen Supermarkt. Ich hab Schmand ich... zufällig. Ach hör auf, ja, ja, würde ich den übernehmen. Ja, was äh, hast du jetzt halt so sonst gemacht? Ja. War ich beim Edeka Aha. und ich hatte Stress, von der Zeit mhm. herzukommen. Riesenschlange, gehe ich zum Gleis, dachte der Scheiß drauf, machst halt ohne. Aha. Und beim Spar Express gab es halt diese Äpfel Joghurts. Okay, das ist aber schon deutlich anderer Geschmack als Schmann. Ne? Äh, das hätte ich gleich mal getestet. Wenn es halt ja. scheiße geschmeckt wäre, hätte ich halt wieder gelassen. Aber ich finde sowieso... sehr, Series, kann man muss bedenken, ähm, haut eine 9-Punkte-Bewertung Burger raus. 8,9. 8,9. schmeckt ja nur noch Erdbeer. Ja, ja. ja scheiße. Die ja. Idee war nicht die beste. Nee. Gib ich ihm 8,9 und du willst hier einen neuen Burger kreieren. Uha. Und dazu noch, der isst nicht mal seinen Burger selber, weil er kein Fleisch ist. Der probiert den nicht mal. Nee, ich habe den noch nie selber gegessen, tatsächlich ja. so. Also zieht euch das mal rein, Mann. Nochmal fürs Protokoll. Der ist kein Fleisch. Holt sich jetzt Schmand raus, will das auf den Burger machen, und sagt das schmeckt, habe ich noch nie im Leben gegessen. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin in, sehr mein, gespannt. in meinem Kopf schmeckt es gut, aber in äh. meinem Kopf ist manchmal halt auch Müll drin. <lacht> <lacht> das schauen wir mal. Mann. Die Burger brutzeln hier, langsam geht's los. Aber die sind echt ja. klein dieses Mal geworden. Du musst da ja Mini-Dinger machen, ne? Jo. War nicht gewollt, ne? So also, halb-halb. Ja. Ja. Wir hätten noch so 10, 20 Minuten länger gehen müssen, mhm. aber ähm, Und? Mhm. Kann was werden. Kann was werden. Mhm. Noch ein bisschen Mayo rein für die Cremigkeit und ja, auch die Vollmundigkeit. Natürlich fett, da braucht man auch nicht reden, ne? Papier hast auch ja. irgendwo? Ah, da sehe ich schon liegen. Ah, ja, hier eine Schere Bronze ist sie hier. Ja, hier ist sogar ein perfektes ah. Stück. Ah, sehr schön. Hast du ihn wahrscheinlich seins abgezogen jetzt? Ach so, war das von dir? Die Zuschnitte sind meine. <lacht> <lacht> Und denkt dran, Daumen oben knallen lassen. Der Daumen oben bestimmt das Preisgeld. 1000 Likes, 100 Euro. Nächste Runde ein Team-Duell. Ihr mit eurem Kollegen gegeneinander, bam. Ihr mit eurer Freundin, irgendwas, mit wem ihr auch kommen wollt, kommt. Lasst den Daumen oben knallen und schreibt einen Kommentar. Und auch wie euch das Video gefallen hat, das auch, auch wenn ihr nicht dabei sein wollt. Ihr müsst das Video pushen. Boah, das hat einen sehr speziellen Geruch gleich. Mmh. geil, das macht ja auch. Boah, Also wirklich, ich bin sehr feinfühlig, Leute. Ich passe wirklich auf und gucke, was auf mich zukommt. Und der erste Geruch gerade vom Reinsmaschen, das war schon anders. Ich koche wirklich mit Augen, mit Nase, mit Ohren. Richtig oxig, ja. Ist oxig, oh. ja. So, jetzt sieht man hier auch so richtig, wie das Fett Löcher entstehen lässt. Und ja, dann schauen wir mal. Geht hier die Extra, Jetzt, Jetzt geht's ans Eingemachte. Hat er perfekt gemacht. Gute Pfanne, ne? Gute Pfanne, guter Arbeiter. Ja. Gute Pfanne. ja. Und ohne Fett, ohne Fett hat er das gemacht. Das ganze Fett, was da ausgetreten ist, alles vom Burger, ne? Guck euch das mal an, die Pfanne trieft, sorry. Ja, die ist echt stark. Also ich muss sagen, unbezahlte Firma, äh, unbezahlte Firma wahrscheinlich. <lacht> unbezahlte Werbung, die habe ich mir geholt. Ohne Chemie eingebrannt, nur mit Öl. habe ich selber noch nach eingebrannt. Die performt gut, die Pfanne. Ja. Aber vielleicht machen die nachträglich noch Werbepartnerschaft klar von Lott. Besser ist es, ja? <lacht> schnappst <Ja. lacht> dir. Interessant, du kröstest die auch von der anderen Seite, nicht nur von der Innenseite. Ja, genau. Mhm. Das gibt auch einfach die Buttrigkeit ein bisschen drumherum ja. und macht die so ganz lecker weich. Ist das okay. das Sapschige, was ich immer von rede? Ist das die Finden wir heute raus, was du unter Sapschig ja. verstehst. Ja, gucken wir mal. Irgendwie finde ich, ist da was Sexuelles zwischen uns in der Luft vielleicht. Ja, die ganze ja. Zeit, merkst du das? Selten hier, Selten, dass mir jemand so tief in die Augen kommt. Ja, ehrlich ja. gesagt. Das meine ich mit Absicht. Schmeckt das? Oh. Riecht fast so gut wie das Fleisch. Ja? Schmeckt das, mein Lieber? Sehr gut. Nur meine Zwiebeln riechen besser. Ja. <lacht> oh nein! Was ist passiert, Boah Oh scheiße, das war keine Absicht. Dafür bücke ich mich gerne, Leute. <lacht> Wenn ihr auch gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar, das schmeckt hier. Ja. Das ist hier schon fortgeschritten. Ordentliche Ladung Käse auch. Anderer Käse sogar dieses Mal. Der ist ein Typ, Mann. Was veränderst du denn Burger so krass, Mann? Es gibt diesen scheiß Hochlandkäse nicht mehr. Ich habe fünf Läden abgeklappert. Und überall gibt es den als Gouda. Ich hätte den für das Battle, hätte ich den drei Wochen vorgeholt auf Vorrat. Ach, es, der Käse ist genauso gut. Der hat ja das letzte Mal eine 8,9 bekommen. Der macht heute einen ganz anderen Burger. Der macht echt einen anderen Burger. Mann, macht der da drauf? Ich komme nicht klar auf den Typen. Wenn das jetzt echt heftig schmeckt, ich weiß nicht. Boah. Und klappt. Der sah kräftig aus, ne? Auch von der Größe so ein geiler Snacky-Burger, ne? Ja, so einfach so uh -huh. rein, da geht man ein Biss weg inhaliert, ne? Smashed. Das Schöne ist, kriegt tatsächlich beide gleichzeitig oh, rein. Sehr schön, sehr schön. Das mögen wir, ne, Adi? Jawohl, yeah, yeah. muss nur gut werden. Yeah. Gegen hinten raus wird die Nervosität ein bisschen größer. Yeah. Ja. Fühlt sich immer noch siegessicher. Man kann ja nur meinen eigenen Burger beeinflussen. Ja. hatte das Ziel, hier auf jeden Fall die neuen zu knacken heute. Also letztes Mal halt, für die, die die letzte Folge nicht gesehen habt, zieht sie euch rein, verlinke ich am Schluss. Er hat nämlich letztes Mal ein bisschen immer in der Pfanne, ist übrig mhm. geblieben vom Fleisch, hat er angebraten und diesen Crunch, mhm. äh, was in der Pfanne übrig bleibt, drauf gemacht. Genau. Das war heftig, das Bann absolut einzigartig, dieses Buttrige Ich weiß nicht, was heute mich erwartet, zumindest der Crunch fällt weg, aber wenn der Bann so buttrig ist wie letztes Mal, dann hast du schon einen dicken Pluspunkt. Schauen wir mal. Hast alles fertig, sagst du, ja? Alles fertig. Äh. Es ist nur noch Fleisch, Käse drauf ja. und dann wird sofort belegt und dann würde ich mir natürlich auch freuen, wenn du den instant in den Hals reinjagst, ja. weil das ist dann natürlich Die am besten. Ne? Ich beiß von beiden immer dann mal ab. Was für ein Fleisch hast du genommen eigentlich? Das ist äh, Rind, hohe Rippe, mhm. einfach eine Empfehlung von äh, meiner Metzgerin tatsächlich. Mhm. Ich finde das zwar absolut legitim, dass er jetzt hochwertiges Fleisch genommen hat, ja. aber es soll ja auch irgendwie dieser Standardburger sein, das hast du eigentlich alles zu Hause, kaufst dir Hack ja. und dann geht's ab. Röstung lässt sich sehen, schön gleichmäßig. Bei Jeremia ist mehr gewesen, aber mehr ist ja nicht unbedingt gut. So optisch, Leute, ist das absolut krank, Mann. Absolut heftig, wie im Wilderbuch. Okay, also hier yes. Sehr, sehr, sehr interessant, was ich heute zu berichten habe. Also, erstmal hast du komplett die McDonald's-Vibe getroffen, was ich beim self burger noch gar nicht hatte. Und was du auch merkst, ist das Fleisch. Das Fleisch ist ein Riesenunterschied. Das Fleisch ist sehr weich im Geschmack, sehr zurückhaltend, sehr dezent. Was sagst du den Buns? Die Buns sind leicht okay. butterig nur. Sie ja. sind sanft, sie sind geil, sind gut von der Konsistenz. Ich würde so sagen, von der Konsistenz eventuell besser als letztes Mal. Aber dieses Butterfeeling vom letzten Mal fehlt. Das Fleisch ist auf Anhieb, wirkt es erstmal etwas zurückhaltend. Aber das hat so einen speziellen Touch vom Geschmack. Zwar leicht vom Gaumen, aber einen sehr besonderen Fleischgeschmack einfach, der hintenrum nochmal hinterherkommt. Ich, komm ruhig her, ich, komm ruhig her. <lacht> ich bin so gespannt, Mann. Ich hab so Bock, dass du das Ding jetzt bewertest. Sehr heftige, geile Süße. Also, ich kann auch einzig sagen, das ist der beste Barbecue-Burger, den ich gegessen habe. Krass. Also Kein Scheiß. Der ist Vielen heftig. Dank. Und ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Schmeckt beinahe so, als hätte er den Bacon selber noch mal zu Hause irgendwie mit Honig eingerieben. Und <lacht> also, die Süße aus der Soße und so mit dem Bacon zusammen, das harmoniert krank. Gleich von außen halt angebräunt, merkst du, ist knackig von außen, von beiden Seiten. Findest du die Zwiebeln? merkst du die? Ich habe sie selber noch nicht gemerkt, wo du jetzt ja. sagst, müsste ich reinschmecken. Okay. Also geht in den Geschmack über, was ja nicht negativ unbedingt ist. Zwiebeln ne? ja. müssen jetzt nicht irgendwie Hauptmerkmal sein. Ich lasse dich die gerne auch gleich noch mal probieren einzeln, dann merkst du erst, wie viel Gewürz eigentlich in den Zwiebeln steckt. Mhm. Muss der andere noch mal nehmen. Also sehr speziell auch von der Konsistenz, das Fleisch, das ist von bisher sehr besonders. Also irgendwie hast du so, sage ich mal, gebraten, dass ich diesen Biss vom Fleisch so noch bei keinem anderen Burger gespürt habe. Er ins Positive, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil mhm. mir fällt nur ein, es ist ein bisschen härter, ein bisschen bissfester. Was nicht C bedeutet, aber es war irgendwie geil. Da sind wieder zwei von Grund auf ganz verschiedene Burger. Er muss extra Schuhe ausziehen. Ich hab gesagt, komm, nee, du hast deine Schuhe an, Du Penner, Alter! Er hat so hohe Schuhe, zeig mir jetzt deine Schuhe. Ich hab mir extra gesagt, er soll also ausziehen eigentlich. Das also sind nochmal 3 cm. Nee. Besser klappen können, das Ganze. Du hast mit weniger Butter gearbeitet. Also ich glaube, das ist trotzdem ein absolut geiles Ding. Allein schon dieses Fleisch ist halt, muss einfach geisteskrank sein. Also ich muss es zum Fleisch nochmal, weil ich das eben so doll hingesteuert habe. Wenn du in dieses Fleisch reinschmeckst, was er benutzt hat, ist es am ersten Mal sehr zurückhaltend, dezent, weich. Du wartest so ein bisschen auf den Wumms, aber es ist dann doch wieder nicht negativ, sondern es ist irgendwie geschmeidig und lecker. Hintenrum kommt dann gewisser, geiler, wirklich einzigartiger Fleischgeschmack. Aber nicht dieses in die Fresse, sondern wirklich ganz gediegen und geschmeidig. Was ein bisschen dezenter bei dem burger musste, da ist es ein bisschen zu viel Senf gewesen. Das ist so von der Feinfühligkeit einfach ein bisschen, bisschen zu viel gewesen. Aber auch wieder ein sehr, sehr starker Burger, die. Sehr, sehr starker Burger. Macht mir das nicht leicht, aber der hat das so krank hingekriegt, der Adi. Du musst irgendwo mit Geschmacksverstärker gearbeitet haben. Achmed hat gerade sogar meine Soße schon gescreent und hat sie als Top bewertet, weil keine Geschmacksverstärker drin sind. Nur Butter. Ein guter Koch kriegt es hin mit ehrlichen Mitteln, einen ehrlichen Burger zu machen oder generell ein ehrliches Gericht, wo er die Gewürze und die Zutaten so wählt, dass die Geschmäcker einfach auch intensiviert werden. Du kannst mit natürlichen Zutaten und ausgewogenen Würzen und Zubereiten des Essens, kannst du da einfach natürlich eine maximale Intensität rausholen oder auch einzelne Sachen betonen. Und es ist einfach wirklich sehr faszinierend, wie viel Power du ins Fleisch und aus, aus dem Bacon rausgeholt hast, diese süße Intensität. Dankeschön, freut mich sehr. Bitte, bitte. Und Jere, auch zu dir will ich nicht zu kurz kommen lassen. Erster Biss war fast der perfekte Burger, wo ich gleich gedacht hätte, okay, Feierabend. Leichte Defizite durch die Senfverteilung. Mhm. Fleisch ist einfach was Besonderes gewesen, muss man mit reinwerten und muss man einen Pluspunkt geben. Man hat halt hohe Ansprüche mit der Butterigkeit, dass sie gefehlt hat, war aber halt beim letzten Mal heftig. Aber es ist einfach immer noch ein starker Burger. Man muss sagen, manchmal hört sich eine Bewertung schlecht an, oder schlechter als es ist, einfach weil man mit der Erwartung von einem Burger vom letzten Mal rangeht. Und ganz so stark war er nicht, das muss ich sagen. Und man erwähnt dann ja die Sachen, die letztes Mal stärker waren. Das heißt nicht, dass der Burger nicht stark ist. Aber ich habe zu wenig Salz gehabt. Nee, Salz war gut, die. Ja, auch. aber dann kann ich das... Ich, ja, okay. Also das Fleisch war super, ne? Also am Fleisch, ja. das war absolut nicht das, was jetzt irgendwie deinen okay. Sieg gefährden könnte, weil es war eher ein Pluspunkt. Okay, dann ist gut. Boah, Leute. Also. Ich hätte ein Angebot für dich. Würdest du mit 500 Euro von dann gehen und ihm 2500 Euro übergeben? Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es jetzt so gemacht, würde ich die 2K gewinnen, hätte er safe von mir die 500 bekommen. Einfach ja. nur, weil er mir die Chance ermöglicht hat und ich finde, alles andere ist Bad mhm. Shit. Krank. Aber ansonsten alles möchte ich jetzt eine ehrliche Bewertung wenn mhm. ich hier reinscheiße, dann gehe ich ohne Geld nach Hause. Ich muss sagen, hätte ich auch nicht gemacht. Da war ich voll <lacht> Aber heftig von dem Typen, ne? Ich finde, das ist in erster Linie hier eine Schule veranstaltet. Wir haben uns alle mal kennengelernt. Wir haben alle einen, einen coolen Nachmittag miteinander verbracht. Und dass hier irgendeiner mit einem langen Gesicht geht, fände ich richtig scheiße. Oh Mann, das ist ja schon wieder verdammt, verdammt gefährlich. Wie gesagt, dein Burger war saustark. Ich kann ihn nur mit letztem Mal vergleichen mit einer 8,9, den ich dir gegeben habe. Da hat mir die Butterigkeit zum letzten Mal gefehlt und die Professionalität durch etwas zu viel Senf ja. hat ihn die Professionalität genommen. Dafür spricht aber diese heftige Röstung. Fleisch, war wirklich eine gute Wahl und Veggie heißt nicht immer geil. Den habe ich so oft einfach Standardfleisch gehabt. Hast du einmal eine gute Wahl gehabt? Ich gebe dir für den Burger die Buns waren auch echt gut. 8,3 Punkte. 8,3 Punkte. Das ist ziemlich schlecht. Ja. Das ist nicht schlecht, die. Doch, doch. Das ist nicht schlecht. Wow. Kriegst von mir, 8,7 Punkte. Oh! <lacht> die Buns noch selber gemacht und das Danke. wäre... Oh, das wäre denn noch heftiger gewesen. Also es waren wirklich nur die Buns die vielleicht noch hätten besser zünden können absolut ich gebe dir auch nicht mal direkt das geld <lacht> vielen lieben dank Mann. Ja. sehr gerne ja also war krank krank vielleicht noch bei selber gemacht ja tut mir echt leid aber 500 oh, Mann, euro hat er gut. eben schon gesagt die genau. ja. wir machen es auch gleich offiziell dass das keiner äh, behauptet das wäre nicht so das ist edel, Mann. kranker titel ja 300 sind 400 Ach, ich eine Sache sind 500 ja. hättest du den gleichen burger prinzip genau abgegeben wie letztes mal hättest du sogar gewonnen ja, ja aber man kriegt ihn halt nie ein zwei natürlich 10. nicht aber ich kann alles daran ja. gesetzt. der ganze Genau. Danke Mann. Ja. Selbst mit den, Krümeln, mit den Krümeln. Ja. Also. Oh Mann, dachte, so passt, ah, pa passt, Leute. Passt. Also, wie gesagt, krankes Ding, Mann. Heftiger Burger, wirklich ganz böse. Deiner auch stark. Das hat nicht ganz gelangt, Ding. Das hat nicht ganz gelangt. Danke fürs Verweisen, Leute. Ich hoffe, ihr feiert das Videosystem, diese Videoidee. Knallt einen Daumen oben rein. Seid dabei mit einem Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst den Daumen oben glühen.